Du hast schon wieder oder immer nörgelst du an mir grundlos herum. Das ist keine Kommunikation. Andererseits, warum ist dir eigentlich wichtig, ob ich habe oder nicht? Oder warum fällt es dir schwer, meinen Wunsch zu erfüllen? Das ist eine Einladung zur Kommunikation. Und was ist der Unterschied zwischen den zwei Variationen? Die ersten Sätze sind Behauptungen, die kein Interesse an der Sichtweise des anderen haben. Warum auch? wenn man ganz sicher ist, dass es so ist, wie man es eben erlebt. Beim zweiten Set kämpft nicht Behauptung gegen Behauptung, sondern es wird versucht die Situation von dritter Sicht zu betrachten. Es geht also nicht darum, wie ich es sehe versus wie du es siehst, sondern wie kann man das Zusammenspiel zwischen unserer beiden Sichtweisen herausfinden, um für uns beide eine befriedigende Lösung zu finden. Oder herausfinden, wo wir vielleicht ein Missverständnis haben, was übrigens die häufigere Variante ist. Man könnte sagen, man spricht jetzt über den Streit und ist nicht mehr im Streit. Ja gut, klingt sehr theoretisch und, und für was soll das gut sein? Natürlich ist es sehr schwer, wenn Sie verletzt, wütend, traurig und so weiter sind, also hoch emotionalisiert sind, aus dem inhaltlichen Streit in eine übergeordnete Ebene zu gehen. Aber warum behaupte ich, dass sich die Anstellung für Sie lohnen würde? Man könnte Kommunikation als Austausch von Sichtweisen beschreiben und die normalen Streitgespräche in Beziehungen als Sichtweisen, die sich gegenseitig bekämpfen. In anderen Worten, in einem Streitgespräch überlegt jeder, wie er den anderen überzeugen kann. Aber das bedeutet, es gibt niemanden, der verstehen will. Wenn also zwei Streithähne den Inhalt ihres Streits verlassen und auf einer übergeordneten Ebene ihren Streit gemeinsam anschauen und sich fragen, warum streiten wir eigentlich, warum geht es uns beiden eigentlich, dann tauschen sie Ideen aus, dann fällt es ihnen leichter, nicht sofort mit einem Gegenargument zu kontern, sondern können gemeinsame Lösungen ihren Konflikt suchen. Okay, okay, ich weiß, das ist kein Patentrezept. Denn auch wenn beide versuchen, auf dieser Meta-Ebene zu bleiben, die leider sehr rutschig ist, können sie trotzdem sehr schnell wieder in die Inhaltsebene abrutschen. Aber wäre es Ihnen beim nächsten Mal, wenn Sie und Ihr Partner etwas unterschiedlich sehen, mindestens wert zu probieren.